so viel besiedelt hier im Süden, aber Lombok gehört zu einer der am dichtesten besiedelten Inseln Indonesiens. <lacht> okay. so, da sind ja die drei Inseln wie Java, Lom Java Bali und Lombok. Ja. Die sind die drei Inseln, die ziemlich dicht besiedelt sind. sind ja. Und wir wurden damals auch von hier aus äh, umgesiedelt, die Leute. Also die einheimischen in die anderen Inseln wie Sumatra, Borneo oder Sulawesi, Sulawesi ist ja Celebes, ja. also das ist ja auch schon eine große Insel in Indonesien, also im Norden. Ja, ja hier die, die vielen, da wird es gegraben, irgendwie sieht es auch sehr, also dieser Berg da, also wie gesagt, auch das ist wieder die äh, Bergarbeit, ja, also um Gold zu gewinnen. Ja. büffel ja, sind auch schon oft hier zu sehen ja. das heißt das leben hat noch nicht hat sich noch nicht viel geändert ja also das heißt jetzt in dem dorf abseits von dem tourismus ja, da leben die leute noch sehr traditionell ja. so da müssen die dann auch schon immer futter suchen für die Vieh zu hause ja. also für büffel oder kühe ziegen ja. da haben die noch so als Haustiere bei uns ja, aber das ist mehr zum Schlachten oder mehr zum Kaufen, ja. Ja. zum Verkaufen, ja. Das heißt, es wird dann auch schon von Baby aus dann hoch, ah, so aufgezogen, dann, wenn die dann groß sind, die werden dann verkauft, ja. und als ein kleines Geschäft für die Einheimischen. Es ist auch schon ziemlich trocken hier im Süden, ja. da es erst äh, kein richtiges Bewässerungssystem für das Land gibt, ja. also das heißt hier wenige, also keine Reisfelder oder wenige Reisfelder. Ja, also dann sind ja mehr Reisfelder dann im Zentrallombok zu sehen, wenn wir dann hoch zu dem Berg fahren. Aber hier sind auch schon welche da, aber nur halt dann manchmal zur Zeit, dann kann man ja nicht viel machen. Aber dann hier zum Beispiel, da sind ein paar Felder. Ab und zu sind auch schon was da, so wie Mais ja, oder vielleicht Tabak auch. Ja. Aber jetzt fängt es gerade schon an zu regnen. Eine ja. Ja, gute Zeit für einen Tabakanbau. Ja. Dann werden die vielleicht noch gleich so Reis angebaut. Ja. Also vielleicht, äh, wir haben den meisten Regen im Dezember, ja, November, hier ist dann aber ziemlich trocken, aber na, also im Süden. Ja. Dann, ihr seht auch schon die Häuser, der Namischen, so einfach, nur einfache Häuser. Auch, die haben auch schon Geschäfte an der Straße da, eben, äh, die sind schon... Reisbauern oder Bauern, und, aber man hat auch schon ein kleines Geschäft zu Hause mit den Kiosks da. Und sind viele Häuser auch einfach gebaut, manchmal auch schon geflochtenen Bambuswände und auch schon ungepflasterte Wände auch, ja. Also noch nicht so richtig äh, fertig hier sind die Häuser, ne? Aber da sind, jetzt schon, sind auch schon zufrieden damit, ja. Wichtig für die Einheimischen, dass sie dann auch schon die vier Wände haben. ja? Oder auch schon, dass die dann auch zum Schlafen können. So ein einfaches Leben. Ja? Ja. Für die Einheimischen. Und äh, grüß, äh, billiges Leben. Sowas, ne? Aber Strom haben die auch, schon Fernseher haben die. Ja? Nur halt ist dann. Traditionell oder so einfach ist es dann. Ne? traditioneller Markt direkt an der Straße, ne? das ist nur zu bestimmten Tagen. Ja? gibt es ja nur zu bestimmten Tagen, dass die Straße oft dann auch schon voll ist, ja? dass man auch schon schwierig vorbeifahren kann. Ja? Jetzt ist noch nicht so ganz viel jetzt, ne? also vielleicht später noch, vielleicht in einer Stunde hat man Schwierigkeiten hier durchzufahren. Ne? Es ist voll, weil die Straße nicht voll, so, ja, Küchen, Utensilien, ja. Roller stehen einfach nur mitten in der Straße. <lacht> Traditioneller Markt. Ne? Aber das ist ja gut, das ist ja keine Hauptstraße jetzt. Ja. Viele Touristen sind, also fahren hier lang und dann ist manchmal auf die Touristen auch schon interessant. Ne? Die gucken auch an, ja, was gibt dort was gibt, was es zu kaufen ja. Auch schon die Flaschen, ja, auch schon vielleicht nicht normal, bei euch, ja. Die Roller können, oder wir als Auto, können auch, können auch wir können dann auch da kaufen, ja. Benzin oder, oder das, ja, also Treibstoff einfach, ne. Weil es dann sehr weit weg von der Stadt ist, der von der normalen Tankstelle. Dann äh, wollen halt die Einheimischen nicht so weit in die Stadt fahren, um nur 2 Liter, 3 Liter Benzin zu kaufen. Dann äh, zahlen die lieber auch schon ein bisschen mehr hier an den kleinen Tankstellen an der Straße. sitzt eine Frau bei uns hier, ein bisschen so, weil die dann Schra Sarung trägt. <lacht> kann man ja nicht normal so sitzen auf dem Roller ja. Da ist auch die andere Frau da, die tragen alle diese Kopfbedeckung weil die Muslim sind, ja. Die sind viele Muslim, oder? Ja, die sind ungefähr, kann man sagen, 90 Prozent sind ja Muslim, ja. Aber die leben schon auch mit anderen Gläubigen miteinander auch schön sehr gut ja also es gibt kein Problem ja nur halt jetzt hier sind überwiegend äh, Muslim ja die Leute hier ja hier kommen wir dann jetzt in dem, zu dem ersten Strand hier Marwun heißt es ja ist auch schon ein schöner Strand der ja. Sedih los. Sibuk kan? Yeah. Anik kasih. Yeah, ada yang tiket, pak? Yeah. tiket masih. Oh, nanti kan belum tentu laporan baru sini. Ne? Ada yang, ada yang dapat sahaja. Ah, nehe. Nah, nah. baik, terus baik. Baru. Terima kasih. Okay. Ada yang baik. Belum. Yeah. Dekatkan, das meine ich jetzt mit einkassieren, ja es wird immer gesagt das ist ja für die sauberkeit ja für die sicherheit ja? aber manchmal wird es auch nicht viel gemacht ja? die straße auch nicht gut ja? Ja, auf Bali auch im Meer, nee, im Wasser? Nee, noch. noch nicht? Ja. <lacht> also nicht. <lacht> Schnorchelfahrt wäre auch schon schön, Elena und der. Ja, mhm. ja also. Das wäre auch schon sehr angenehm. Also habt ihr einmal geschnorchelt oder nein? Ja, haben wir schon mal. Ja. Auf Bali? Nee. Ah, oh, okay, woanders, ne? Genau, ja. Hier können wir dann reinfahren. Ja, das ist jetzt Mavunstrand, Strand. Ja. Wenn ihr baden wollt, könnt ihr auch schon ein bisschen ins Wasser rein. Wenn nicht, dann können wir später noch schauen, wann, wo.